Wo oh, habe ich jetzt mein iPad? Das, das brauche ich doch hier. Okay, feiern. Das geht. Meine Damen und Herren, Herr Minister, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Sitzung der Eurogruppe gestern und des ECOFIN-Rates, der heute soeben zu Ende gegangen ist. Herr Minister Schäuble, bitteschön. Ja, meine Damen und Herren, die letzte Sitzung im Jahr ist immer zum Abschluss einer Ratspräsidentschaft mit Tagesordnungspunkten vollgepackt. Deswegen hat es auch lange gedauert. Wir haben seit gestern Morgen fleißig gearbeitet. Wir haben die Statements zu den Haushaltsplänen der Mitgliedstaaten angenommen. Nur zur Erinnerung, es gibt... Fünf Mitgliedstaaten, die alle Anforderungen des Stabilitätspakts erfüllen. Dazu gehört Deutschland. Fünf weitere erfüllen sie im Wesentlichen, das bezieht sich auf die Eurozone. Und bei acht ist ein Risiko, dass sie nicht eingehalten werden. Es ist in diesem Zusammenhang auch wichtig, dass wir gestern sehr klargestellt haben, es gibt keine Austerität in Europa. Das ist ein eine wirkliche Irreführung. Die Haushaltspolitik aller größeren Eurostaaten Euro ist neutral bis expansiv. Unsere ist, wie man weiß, hat auch der IWF so beurteilt, leicht expansiv. Äh, leider werden nicht überall die Haushaltsentlastungen durch die niedrigen Zinsen zur Schuldenrückführung äh, genutzt. Wir haben gestern äh, die, die Forderung der Kommission nach einem zusätzlichen fiskalischen Impuls bis zu 0,5 Prozent des BIPs in der Eurozone zurückgewiesen in der Kommission. Das hat die Kommission nicht gefreut, aber das, dafür sind wir ja auch nicht da. Wir waren uns da ganz überwiegend einig und insbesondere hat auch die EZB darauf hingewiesen, dass das überhaupt nicht äh, mit dem Regelwerk äh, für die, für die Stabilitäts- und ist in Übereinstimmung ist. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es, wenn überhaupt, nur marginale Spillover effekte haben würde. Man muss das ja mal gelegentlich daran erinnern, dass, wenn wir in Deutschland mehr Investitionen machen, wenn wir sie schaffen würden, dass das Geld auch abfließt, das ist aber ein deutsches Problem, dann würde dadurch die Arbeitslosigkeit in Portugal nicht verändert werden. Im Übrigen wächst die Wirtschaft derzeit etwas über ihrem Potenzial in der Eurozone mit 1,7 Prozent, während die Kommission ja das Potenzialwachstum nur auf etwa 1 Prozent setzt. Also geht es darum, das Wachstumspotenzial durch Reformen zu steigern, Strukturreformen. Im Übrigen haben wir nach wie vor weiterhin hohe Schuldenstände. Also ich bin ganz zufrieden, dass diese Diskussion in der Eurogruppe sehr einmütig und sehr klar war. und ich hoffe, dass wir sie auch nicht so oft führen müssen. Das weiß man nie so ganz genau. Bei, der, bei die, die zweite Programmüberprüfung für Griechenland braucht äh, offensichtlich noch Zeit. Das ist nicht völlig überraschend, obwohl natürlich vielseitig Erwartungen geschürt worden sind die nach den Erfahrungen der letzten sechs Jahre auch nicht realistisch gewesen sind. Äh, Griechenland muss noch eine Menge tun, um mit ausreichenden Strukturen und Fiskalmaßnahmen, um die vereinbarten Haushaltsziele zu erreichen. Es gibt gewisse Verbesserungen, aber es ist noch ein, ein ziemlicher Weg zu gehen und wir haben auch eine sehr offene Diskussion gehabt, und die gemeinsame Erwartung ist, dass sich Griechenland gemeinsam mit den Institutionen um eine zügige Einigung bemüht. Wir stehen zu unseren Verpflichtungen. Wir haben das auch gestern dadurch ja unter Beweis gestellt, dass wir die kurzfristigen Maßnahmen beim Schuldenmanagement, die wir im Mai vereinbart hatten, Sie erinnern sich, wir hatten dort kurzfristige Maßnahmen vereinbart, die der ESM beim, bei dem Schuldenmanagement machen kann. Da haben wir gesagt, nach einer erfolgreichen ersten Überprüfung des Programms können wir in der Zeit von dieser erfolgreichen Prüfung bis zum Ende des Programms äh, die in Kraft setzen. Wir haben sie gestern, da die erfolgreiche Programmüberprüfung im, im Sommer erfolgt ist, haben wir sie gestern in Kraft gesetzt. Und im Übrigen gilt es, bleibt es dabei, die Vereinbarung vom Mai gilt. Das ist gestern auch ausdrücklich so beschlossen worden. Und viele Spekulationen, die es immer wieder gibt, äh, denen ist immer wieder zu raten. Man muss lesen, was wir beschlossen haben. Wir haben es ausdrücklich gestern wiederholt und betont. Und natürlich hat der IWF auch bestätigt, dass weiterhin eine volle Beteiligung des IWF beabsichtigt ist. Sie wird aber erst am Ende der, die Entscheidung wird erst am Ende der Überprüfung, der zweiten Überprüfung erfolgen. Da hatten wir geglaubt, das wäre bis Jahresende. Das wird sich wohl dann entsprechend noch ein wenig hinziehen. Aber das ist nun das, was wir im Mai beschlossen haben und insofern auch keine Veränderung, weil es war immer die Voraussetzung der Abschluss der zweiten Programmüberprüfung. Das waren die, die wichtigen Punkte in der Eurogruppensitzung gestern. Heute haben wir äh, zunächst einmal mit dem den Bericht um die Umsetzung und die Evaluierung des EFSI äh, bekommen. Wer noch heuer, der EZB-Präsident, der Alp präsident Entschuldigung, konnte berichten, dass bereits die Hälfte des mit dem FC angestrebten Investitionsvolumens von rund 300 Milliarden erreicht ist. Wir haben also erstmals eine europäische Risikokapitalfazilität geschaffen, die auch Marktversagen aufgreift. Wir haben deswegen noch Beschlossen und wir unterstützen das, die Verlängerung und Erhöhung äh, des Volumens von EFSI auf äh, insgesamt 500 Milliarden Euro. Äh, wir haben, die Evaluierung hat stattgefunden, aber sie hat so spät stattgefunden, durch, durch äh, die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wie im Übrigen auch durch den Europäischen Rechnungshof dass nicht alle der Empfehlungen schon in den Bericht der Kommission eingearbeitet worden sind, was Vizepräsident Dombrowski auch nicht in Abrede gestellt hat. Das heißt, wir haben einfach ermuntert, dass weitere Verbesserungen an weiteren Vorschlägen, da geht es vor allen Dingen um die Additionalität der, der Projekte und, und, und darum, dass man eine vernünftige Kombination mit dem Privatsektor erreicht und das auf der anderen Seite natürlich FC nicht private Investitionen verdrängt, sondern es soll ja zusätzliche äh, Investitionen sein, die in der Risikokombination von öffentlichen Mitteln FC plus äh, privaten Investitionen äh, stattfinden, die sonst nicht stattfinden würden, um Wachstum zu verstärken. Und dass man dies auch mit einer Verteilung in Europa erreicht, die möglichst dort, wo verstärkte Investitionen noch stärker notwendig und der Wünschziel als anderswo eine gewisse Priorität gibt. Natürlich muss man die absoluten Zahlen immer in Verhältnis setzen zu der jeweiligen Größe der Mitgliedsländer, wenn man das so macht. Aber wir sind, glaube ich, mit dem FC auf einem guten Weg. Mit der Evaluierung wollen wir vor allen Dingen auch erreichen, mehr ja drei Säulen in diesem Instrument, dass die Identifizierung von Investitionshindernissen das ist nämlich bei diesem Programm auch ganz spannend, dass man sieht, woran liegt es und hängt es. Und das soll natürlich dazu führen, dass die nicht nur identifiziert, sondern abgebaut werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Bei der Antisteuervermeidungsrichtlinie ATA II ist, äh, haben wir große Fortschritte erzielt. Die slowakische Präsidentschaft hat sich auch große Mühe gegeben. Wir hätten auch gerne mitgeholfen, dass man heute eine abschließende Einigung erzielt aber die Arbeiten am Kompromiss waren doch so aufwendig mit einer Reihe von Mitgliedsländern und gingen bis in die Abendstunden gestern Abend. Und wenn sie erst in der Nacht bei so hochspezifischen Texten dann eine Einigung haben, die sie dann morgens auf den Tisch kriegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie eine einstimmige Entscheidung nicht zustande bringen. Deswegen haben wir einen breiten Konsens sind in die richtige Richtung, aber haben es noch nicht geschafft. Aber der entscheidende Punkt ist, äh, und da ist ein sind die Bemühungen auch intensiv, dass wir eben kontinuierlich daran arbeiten, Steuerslupflöcher, soweit sie einen grenzüberschreitenden Sachverhalt betreffen, und das tun ja die meisten, jedenfalls die Relevanten, äh, immer konsequenter europäisch, im Übrigen auch global bekämpfen. Bei der Bankenunion haben wir, den üblichen, haben wir die Zwischenberichte, wie, wir, wie weit wir sind. Zum ersten Mal hat die Kommission ja auch, Vorschläge vorgelegt, wie man Risikoreduzierung machen kann. Allerdings hat sie die erst vor kurzem vorgelegt. Das heißt, es gibt noch keine Erfolge in der Risikoreduzierung. Ich habe daran erinnert, dass wir uns im Juni darauf verständigt haben, so ist die Roadmap dass erst risikoreduziert werden muss, also nicht Vorschläge vorgelegt, sondern implementiert, bevor wir über weitere Schritte der Risikovergemeinschaftung reden können. In dem Vorschlag der Kommission bleibt auch genügend Raum für Verbesserungen. Das ist von einer Reihe von Kollegen, zum Teil auch sehr dezidiert gesagt worden ist. Es geht eben darum, dass man ausreichend Verlustpuffer für Bail-in vorhanden ist, dass wir darauf achten, dass die Regeln, die internationalen, die globalen Regeln auch umgesetzt werden, dass wir auch nicht das, was im internationalen verabredet wird dann bei der Umsetzung in europäisches Recht, Schwächen und ähnliches mehr. Wichtig ist auf der anderen Seite, das auch eine positive Botschaft, dass inzwischen der Konsens ja eigentlich vorhanden ist, dass wir bei den kleinen Banken und bei der Kreditvergabe an den Mittelstand in, den Regulier in der Regulierungsdichte der geringeren Risikoaffinität Rechnung tragen. Das ist auch ein Wichtiger Punkt. Das waren die wesentlichen Punkte unserer beiden Sitzungen. Ich will sie nicht mit allen Einzelheiten äh, belästigen. Aber insgesamt, glaube ich, hat die slowakische Präsidentschaft gute Arbeit geleistet. Vielen Dank, Herr Minister. Herr Weingärtner, bitte. Und zweitens, äh, bei diesem FC äh, gibt es eigentlich auch einen Finanzierungsteil? Also, der ist ja, da, da gibt es ja etwa den ersten 300 Milliarden, gab es ja so einen Finanzierungsteil aus dem Haushalt. Hm. der, oder der Naja, die, die, die Mittel der EIB werden aufgestockt und, und ich glaube auch aus dem europäischen Haushalt wird es ein wenig aufgestockt und dann setzt man ein wenig um. Also, das ist auch vorgesehen bei der zweiten Frage. Bei der ersten Frage, nein, einmütig, also heißt nicht einstimmig. Italien war gestern und heute nicht wirklich überraschend, nicht durch den Finanzminister vertreten, sondern durch den Staatssekretär. Da war irgendein Ereignis am Wochenende und am Montag auch. Und Frankreich hat wie einige wenige andere auch doch ein bisschen in Richtung des Kommissionsvorschlags gesprochen, also ein gewisses Maß an Solidarität gezeigt. Aber der ganz überwiegende... Tenoren in, in der Eurogruppe war, erstens, es entspricht nicht dem Regelwerk, da war auch die Kommission sehr klar. Äh, zweitens, das führt, es beinhaltet die, die, die Gefahr oder auch das Missverständnis, dass man es als anstelle des Regelwerks nutzt, nämlich die, die Aufgabe der Kommission in Bezug auf die, Haushalts, die Haushaltsentwürfe der einzelnen Mitgliedstaaten zu prüfen. Das ist nämlich die Aufgabe, und nicht, nicht auf irgendetwas anderes abzulenken. Und drittens, dass auch die ökonomischen Voraussetzungen gar nicht, selbst wenn man, wenn man ein solches Instrument haben würde, aber ein solches Instrument, auch das haben die meisten gesagt, würde eben nur Sinn machen, wenn man auch eine gemeinsame Finanzpolitik im, im, in der Eurogruppe hätte. Die haben wir eben nicht, weil die Konstruktion so ist, wie sie ist. Deswegen sind wir ja auf, auf Regeln eines Stabilitätspaktes äh, angewiesen weil wir sonst keine Grundlage für, für die Stabilität unserer gemeinsamen Währung haben. Aber selbst wenn man es hätte, sind auch die konjunkturellen Voraussetzungen dafür gar nicht gegeben. Also es war, es war so, dass der Herr Muscovici gestern auch in der Pressekonferenz einfach gesagt hat, ja, er hat eben für seinen Vorschlag keine Zustimmung gefunden, sondern sein Vorschlag ist abgelehnt worden. Frau Seger, war Ihre Frage direkt dazu? Inzwischen vorsichtig. Ich habe letzte Woche mal gesagt, Italien macht gut und wenn ich in Italien wahlberechtigt wäre, würde ich Renzi unterstützen. Darauf ist auch ein großer Tumult in der italienischen Medien entstanden. Meine Sorge um Italien ist, naja, ich meine, ich will Sie will ich auch nicht, Sie, äh, natürlich machen wir uns Sorge, dass es jetzt eine Phase der, der Unsicherheit geben könnte. Der eine oder andere Kollege hat gesagt, wir bekommen jetzt den mutig die vierte Regierung, die nicht unmittelbar aus Wahlen hervorgegangen ist. Und was das alles macht. Und man weiß ja, dass ich glaube die Kanzlerin hat gestern auch gesagt, sie sei eigentlich traurig, weil Renzi ja man muss bei Renzi auch gelegentlich was einstecken, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber er hat eben er hat wirklich ein Stück weit auch Veränderungen auf den Weg gebracht die Italien in die richtige Richtung führen und jetzt kann man nur hoffen, dass dieser Prozess vorangeht. Aber man kann ihnen dabei auch nur sehr begrenzt Wir vertrauen auf, auf Italien, hat viel Erfahrung damit, politisch solche, mit solchen Situationen zu leben und damit zur Rande zu kommen. Aber es wäre ganz wichtig, Pier Carlo Paduan, mit dem ich gestern telefoniert habe, ist sich dessen natürlich auch voll bewusst, womit ich jetzt keine Empfehlung geben will, was der italienische Staatspräsident da entscheiden soll. Aber Sie haben immer Sie haben einen Finanzminister, von dem, dem, dem ich, dem wir zusammenarbeiten, den wir alle hoch respektieren und das genauso sieht wie wir. Ja, damit werden Sie sich auch beschäftigen müssen. Aber Sie wissen, dass auch da die Fragen so sind: Was willst du denn sagen? Also, um deutsche Banken, da darf ich gar nichts sagen, sonst wird es nur falsch verstanden. Und bei italienischen Banken bin ich zuversichtlich, dass die italienischen, die verantwortlichen wissen, was notwendig ist und dass sie das Notwendige tun. Herr Hofmann. Auch, Herr Minister, teilweise wurde ja vor dem Referendum beschrieben, wenn die Italiener Nein sagen, dann ist das das Ende der Eurozone. Und jetzt haben die Märkte gar nicht groß reagiert am Montag. Ist das Ihrer Ansicht nach ein Anzeichen dafür, dass die die in den letzten Jahren geschaffen wurden, und die Institutionen, dass, ähm, die von den Märkten respektiert werden? Naja, es ist jedenfalls, es zeigt, dass manche Aufregung auch gelegentlich ein bisschen übertrieben ist. Und dass wir ja in der Eurozone bei allen Problemen, die wir haben, da so sind auch die wirtschaftlichen Zahlen, ich habe es gerade gesagt, wir liegen deutlich über Potenzialwachstum. Und wir haben jetzt eine Reihe von äh, Ereignissen, von denen gesagt worden ist, wenn das passiert, geht die Welt unter. Brexit war auch so, nicht, dass man nicht vorher weiß. Äh, ganz gut überstanden, die Marktreaktion ist gut, das heißt aber nicht, dass das Problem gelöst ist. Die Einschätzung, Marktreaktion ist auch nicht der Weisheit äh, ultimative äh, Vollendung, sondern es sind Marktreaktionen, die sich auch sehr schnell ändern können. Sie wissen das auch nach einer Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Märkte in vielen Teilen der Welt äh, sehr große Reaktionen erwartet haben. Es gibt doch beachtliche Reaktionen, sie gehen nur in die, in die entgegengesetzte Richtung. Aber auch da gilt, was Napoleons Mutter schon gesagt hat, also in den Zeiten seiner großen Erfolge hat sie mal, habe ich mal gelesen, gesagt, pur vue Also wollen wir hoffen, dass es so dabei bleibt. Ne? Deswegen, Pop ich vertraue nicht sehr auf Marktreaktionen. Das ist zeigt, wir haben jetzt keine große Unruhe, das ist gut. Aber unseren eigenen Verstand müssen wir trotzdem machen. Ich glaube, man hat vielleicht vor Lehman Brothers zu sehr auf Märkte vertraut und ist dann ziemlich bitter enttäuscht worden. Deswegen werden wir uns von, von, von guten Entwicklungen in den Märkten nicht abhalten lassen, unsere Pflicht so gut wie möglich zu tun, nämlich angesichts vielfältiger Risiken und eines großen Potenzials an Volatilitäten möglich. Gute Vorsorge zu leisten, dass, es, dass wir es immer managen können. Bis jetzt haben wir es gut geschafft, aber pour vous que ça dure. Herr da An welchen Stellen muss die EU-Kommission ihre Vorschläge zu den Eigenkapitalanforderungen und Abwicklungen von Banken noch nachbessern, damit sie diesen Vorschlägen zustimmen können? Und wie teuer für den Steuerzahler wird das? Bei der, bei der, was die EU-Eigenkapitalvorschriften anbetrifft, haben wir ganz gemeinsam gesagt, auch die Kommission hat es vorgeschlagen. Wir warten, da wir ja sowieso eine einige Zeit brauchen, warten wir ab, was in dem Basler Ausschuss rauskommt. Sie wissen, in der vergangenen Woche hat man in Peru, war die Tagung vergangene oder vorvergangene Woche, zwar beachtliche Fortschritte erzielt, aber noch keine Einigung. Die deutschen Vertreter, sind einigermaßen optimistisch, dass im Januar eine Einigung gelingt, wollen wir es hoffen. Wenn sie gelingt, wird man, äh, ist es richtig, das umzusetzen, denn das war der, der, der Haupttenor. Wir wollen möglichst konform gehen, also auch zwischen Tilek und MREL äh, da keine, keine Unterschiede haben, das nützt uns alles nichts. Das haben wir auch in einem anderen Punkt, dass wir über unseren Ärger über die Kommission gemeinsam zum Ausdruck gebracht haben heute Morgen, dass man eine Sache, Counter-by-Counter-Reporting, äh, jetzt, obwohl wir es schon lange reguliert haben, äh, als nur zwischen den Verwaltungen, betreibt die Kommission weiterhin das Vorhaben, das öffentlich zu machen, was im Übrigen dann alle globalen Vereinbarungen auch noch kaputt machen wird. Aber äh, das haben wir der Kommission wieder gesagt, sie soll das bleiben lassen. Ich weiß nicht, ob es nützt. Ich vermute eher nicht. Aber hier jedenfalls wollen wir umsetzen, was wir global vereinfacht. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. irgendjemand, äh, Die Frau Thiesenhausen hat offenbar damit gerechnet, dass sie das fragen. Ist ja im Wesentlichen der Bundesregierung gefolgt. Deswegen sind die Auswirkungen nicht so aufregend. Äh, denn äh, die, das Urteil bewertet ja die Kappung der durch die Laufzeitverlängerung zusätzlich gewährten Strommengen als verfassungskonform. Es hat, es hat lediglich in zwei besonders gelagerten Fällen gesagt, ja die bis 2020 äh, zu, zur Verfügung gestellten Restmengen, dass die nicht mehr voll verbraucht werden können. Dafür muss ein Weg gefunden werden. Das heißt, die Auswirkungen sind äh, nicht aufregend. Ich weiß gar nicht, ob sie haushaltsmäßig überhaupt Auswirkungen haben auf die Haushalte ab 2017, 2018. Das kann ich im Moment nicht sagen, aber es ist jedenfalls keine große. Man kann es ja auch auf andere Weise, das Urteil umsetzen. Man muss es gar nicht mit zusätzlichen finanziellen Mitteln machen. Federführend dafür ist das Bundesumweltministerium und wir werden das gemeinsam machen. Aber es ist jedenfalls nichts, was mir, wenn ich geschlafen hätte, aber ich schlafe ja nicht während der Sitzung, den Schlaf geraubt hätte. Herr Hören bitte. muss ja bis spätestens Ende dieses Jahres irgendwas passieren. Und da gibt es ein bisschen Unruhe. Das, was sagen Sie den Abgeordneten dazu? Wir werden die Abgeordneten wie stets äh, korrekt unterrichten. Die Abgeordneten wissen auch, was, äh, was in dem Programm stand, was wir im Mai vereinbart haben. Und da war eben gesagt worden, dass bis, da war erwartet worden, dass die zweite Programmüberprüfung bis Ende des Jahres abgeschlossen ist. Und dass nach Abschluss der zweiten Programmüberprüfung der IWF seinem unter den gegebenen Voraussetzungen auf der Grundlage einer neuen DSA, also Schuldentragfähigkeitsanalyse, steht alles da drin, ich kann es manchmal im Schlaf beten, äh, dass eine Beteiligung vorschlagen wird. Dieser Zeitraum verschiebt sich jetzt auf den Abschluss der Überprüfung. Das ist aber auch für die Abgeordneten im Haushaltsausschuss des Bundestages. Nichts zu überraschen, denn das war eigentlich, Herr Westfeld, guckst du an, das war immer so. Und insofern ist es, wäre es eigentlich die Überraschung, nur wenn es diesmal nicht so wäre. ja so. Deswegen ist es auch keine Programmänderung, deswegen müssen wir den Haushaltsausschuss unterrichten, das tun wir nach jeder Sitzung. Aber mehr ist dazu nicht, zumal wir keine Auszahlungsentscheidung äh, getroffen haben. Also als wir das letzte Mal, dann, ich glaube, wir haben die, die formale Entscheidung beim letzten Mal sogar den Deputies weil ein paar milestones noch gemacht werden mussten, überlassen. Da muss der, Bundes, da muss der Haushaltsausschuss die Gelegenheit haben, äh, Stellung zu nehmen, also auch zu widersprechen. Oder zu sagen, das muss das Plenum befasst werden. Das ist alles so vorgesehen. Hat er alles nicht gemacht, aber wir müssen ihm die Gelegenheit geben. Diesmal müssen wir ihn nur informieren, weil es nur ein Schritt im Rahmen dessen ist, was wir im Mai vereinbart und was im Mai die Zustimmung des Bundestages gefunden hat. Denn jede Änderung, die würde in der Tat eine neue Befassung des Bundestags voraussetzen. Herr Tauber, bitte. Herr Minister, bis wann sagen Sie, sollte eine Einigung mit den Beteiligten gefunden werden? Und sehen Sie, dass im Laufe der Zeit vielleicht politische Hürden, die so einer Einigung im Wege stehen, äh, größer werden können? Ich, bis zum Abschluss. ...bis zur zweiten Überprüfung des Programms, das ist ja auch, äh, als fangen Sie, aber lassen Sie uns vor Weihnachten nicht die Diskussion anfangen, der, wie lange Griechenland oder, oder nicht, es hängt ja an Griechenland, es ist völlig un, unbestreitbar und eigentlich auch unbestritten, dass von dem, was Griechenland vereinbart hat, oder was mit Griechenland vereinbart worden ist, natürlich eine Menge von Maßnahmen noch nicht umgesetzt sind. Natürlich, sagt die griechische Regierung auch gelegentlich, das kann sie so nicht umsetzen, muss sie ein Stück weit anders machen und so, deswegen reden wir da ja auch mit großer Intensität. Aber die Frage, wie lange es dauert, liegt ausschließlich in Griechenland. Und der IWF ist ja eben nur wie viele Mitgliedsländer der Eurozone der Auffassung, dass Griechenland diese Reformen erfüllen muss, im eigenen Interesse. Und der IWF sagt lediglich, wenn ihr Europäer nicht darauf bestehen wollt, ja dann müsst ihr halt machen, was wir ja kennen aus der Debatte. Aber er sagt, und, und er bestreitet gar nicht, dass das natürlich dann auch das griechische Problem nicht löst. Denn das griechische Problem liegt nicht im Schuldendienst derzeit, sondern das griechische Problem liegt in Wettbewerbsfähigkeit. Und äh, deswegen muss die, muss der, äh, müssen die Anstrengungen darauf konzentriert sein, das ist der entscheidende Punkt und meine Position ist ja immer auch damit begründet, dass ich weiß, dass die nicht einfache Aufgabe für jeden Verantwortlichen in Griechenland, die Zustimmung zu den notwendigen Reformschritten zu erringen, das ist ja kein Spaß, äh, natürlich geringer wird, wenn man das Gefühl hat, es muss jedenfalls nicht so unmittelbar nötig sein. Das ist das, was wir in Deutschland nennen was Ordnungspolitik, die richtigen Anreizsysteme, die wir jetzt ja sehr erfolgreich im Bund-Länder-Finanzsystem äh, äh, durchgesetzt haben. Und äh, das muss in der Eurozone auch ein Minimum davon, in, in, im internationalen Sprachgebrauch heißt eher Moral Hazard, äh, berücksichtigt werden, dass die Anreize richtig und nicht falsch sind um die Verantwortlichen in Griechenland zu ermutigen, zu ermuntern, zu unterstützen, die Entscheidungen, die im Interesse Griechenlands notwendig sind. Natürlich in einer Weise, die Griechenland als, als, als stabile Demokratie nicht beschädigt, das ist auch wahr. Aber dazu gehört ja doch, dass man der Bevölkerung eben einigermaßen äh, dies, die richtigen Zusammenhänge beschreibt und nicht immer den Eindruck nähert, als wären andere schuld an den eigenen Problemen. Das ist immer, die falsche Analyse führt meistens nicht, nicht gut. Wenn Sie zum Arzt gehen, der macht schon mal eine falsche Diagnose, ist die Chance, dass er die richtige Therapie macht, nicht sehr groß. Herr Mussler. Ja, klar, da habe ich doch gesagt, steht ja auch im. Ich habe es auch der gesagt. IWF, der IWF hat offensichtlich, ist offensichtlich nicht ihrer Meinung, dass man das erst nach 2018 überhaupt angehen muss. Und das ist doch. Nein, das ist so nicht richtig. Das ist so, er, er muss dann mit allem Respekt, ich respektiere Ihre Skepsis, und wir, wir wissen alle, wie die Diskussionen sind. Wir wissen im Übrigen, dass der IWF Regeln hat, die natürlich. Für, für diese europäischen Probleme überhaupt eigentlich nicht passen. Das ist ja, der ja. und deswegen gibt es natürlich im IWF, boah, das sind ja auch, ich weiß nicht, wie viele Mitgliedstaaten hat der IWF, aber und, und, und, der Mitarbeiter hat er wahrscheinlich so 4.000, 5.000. Wieso beschäftigen wir uns so, die IWF-Programme sind ja auch teurer und kurzfristig. Und dann machen Sie Schuldentragfähigkeitsanalysen, da kommen Sie auf, das sind solche Zahlen rein dann, und dann diskutieren wir sie. Aber es ist nicht so, dass wir äh, nicht, äh, das auch nutzen. Deswegen sagt ja manchmal, äh, mein Kollege Zakalottos hat ja kürzlich mal gesagt, er sei zwischen zwei Elefanten. Der eine sei der IWF und der andere sei, ich weiß nicht, was, was ich mit einem Elefanten gemeint habe. Äh, aber wir, wir sind eigentlich nur... Ja, Elefanten sind ja im Übrigen gut, gutmütige Tiere. Wir wollen eigentlich nur, dass Griechenland das tut, was es im Interesse seiner Zukunft tun muss. Und noch einmal: die, die Aufgabe, Griechenland auf einen nachhaltig wettbewerbsfähigen Weg zu bringen, unter, den, unter der Bedingung der Mitgliedschaft in, einer, in, einer, in der Europäischen Währungsunion, ist eine sehr lange und damit politisch sehr ambitionierte, das ist wahr. Aber solange die Verantwortlichen in Griechenland das wünschen, wir haben ja gelegentlich über Alternativen diskutiert, gibt es äh, ein drittes gibt es nicht, oder um es Lateinisch zu sagen, tertium non datur. Herr Bunse. Ja, Ja, wissen Sie, das ist ja nun das übliche Spiel, das Europaparlament und im Europaparlament sind ja eigentlich alle Opposition. Sie fühlen sich ja alle in Opposition zu den nationalen Regierungen, zu den Mitgliedstaaten. Da haben Sie denn, das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch verständlich, das ist ja auch die Aufgabe von Parlamenten nicht zu loben, sondern sonst was. Nur man darf es auch nicht ganz ernst nehmen. Aber da muss es wirklich, es hat auch oft nicht sehr viel mit der Realität zu tun. Ich weiß schon, was jetzt wieder über die Finanztransaktionssteuer gesagt werden wird. Wenn ich ein, die sich, ich habe ja mich ja sogar, kürzlich sogar an der Vorstellung eines Buches, in dem aber leider auch nur äh, in, in Berlin beteiligen, die Probleme auch beschrieben sind, aber die Lösungen natürlich weit hinter dem Standard unserer Arbeiten zurückbleiben, um das auch mal mit großem, mit großem Respekt vor unserer Arbeit zu sagen. Weil es so verdammt schwierig ist. Und alle, alle diese Lautsprecher machen doch in Wahrheit selber gar nicht, sondern sagen, da muss, was muss, ja, es muss natürlich jetzt erreicht werden, dass Indonesien und China oder wer, wer sonst oder die Fidschi-Inseln sofort das machen. Leider tun die weder das, was der SPD-Parteitag noch was der Grünen-Parteitag beschließt. Ob sie bei den Linken vielleicht ein bisschen besser zu... Ich weiß es nicht, die Realität ist so mühsam und meine... Meine Definition von Demagogie fängt ja damit an, wenn man den Leuten ständig einfache Lösungen vorspricht, von denen jeder weiß, wenn er was weiß, dass es so nicht geht, macht man das Vertrauen in diese so tolle demokratische Institutionen, die im Augenblick sehr unter Druck stehen, im postfaktischen Zeitalter oder wie das heißt. Aber wenn wir ständig so tun, als wäre alles ja ganz einfach, man müsste nur, und man sieht dann, wie endlos mühsam es ist. Das ist ja, das ist ja gar, kein, gar kein Klagen, die Mühsal der Ebene. Aber sie muss irgendwo auch werden. Das ist nun ein, etwas, was mich an den Brüsseler Institutionen stört. Und ich lasse mich ja von wenigen übertreffen in meinem Engagement für Europa. Die haben immer wishful thinking und dass es nicht klappt, liegt an den Mitgliedstaaten. Sie vergessen nur die Frage zu beantworten, was sind die Mitgliedstaaten? Bestehen die möglicherweise aus Bürgern, aus Menschen, die ihre Meinung haben, die man nicht teilen muss, die einem nicht immer auf jeden Tag Freude macht, aber die man in der Demokratie respektieren muss und die man für Europa gewinnen muss? Und wenn ich da unrealistische Erwartungen mache, wir haben in der Schließung von Steuerslupflöchen international viel erreicht dass wir jetzt Country-by-Country-Reporting durch den Druck des Europäischen Parlaments möglicherweise global kaputt machen. Weil wenn wir es öffentlich machen, werden eine Reihe von denjenigen, die da sich global dazu verpflichtet haben, im Global Forum unter Führung der OECD, die OECD hat ja auch händeringend gewarnt davor, das zu tun, das nehme ich übel. Weil das ist nicht verantwortlich, sondern das Gegenteil. Das ist... Ähm der eigenen Begeisterung vor, den Vorrang zu geben gegenüber der Verantwortung in der Sache. Und die Fortschritte, die Sie erwähnten, was sind das? Naja, wir, haben uns, wir sind nahe bei Ata. da ging es ja vor allen Dingen um die hybriden Gestaltungen, wie man das formulierte mit den Ausnahmen. Und wir hatten, die hatten heute Nacht, das muss man wirklich sagen, der, die Ko Ko Ko Präsidentschaft zusammen mit der Kommission eine Kompromisslinie erarbeitet, der... Sapin und ich hätten zustimmen können. Oder wir haben gesagt, ja, wir könnten ihm zustimmen. Natürlich hätten wir auch noch zwei, drei Punkte, die man noch ein bisschen detaillierter regeln könnte, nicht damit die Regelungen auch nicht so einfach werden. Aber andere haben gesagt, ja, also sie müssen den Text, weil es ja nun alles nicht einfach ist, schon noch einmal ein bisschen genauer prüfen und sie können jetzt nicht. Das ist auch wiederum in Ordnung. Trotzdem sind wir nahe an einem Ergebnis. Ich hätte es auch dem dem Peter Kasimir mir gewünscht, dass er es noch in slowakischer Präsidentschaft hingekriegt hätte. Also da, bei der ATA II geht es eben um die, die Regelung, dass man dann hybride Gestaltungen, da gibt es sehr kompliziert, es gibt auch einfache, aber es soll eben vermieden werden, dass man etwas macht, wo im einen Land als Dividende, und die ist aus-, aus dem Ausland bezahlen, möglicherweise steuerfrei, und im anderen Land ist es... Äh, Zinsen, die aus anderen Gründen steuerfrei sind und die doppelte Nichtbesteuerung oder die fast Nichtbesteuerung, das sind ja die Dinge, mit denen die Konstruktionen gemacht werden. Und deswegen ist das nicht so einfach zu machen, aber ist schon ganz gut. Es wird auch, glaube ich, relativ schnell zu Ende geführt werden können in der, in der Anfang des neuen Jahres. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, Herr Heidke, Herr Pauli und Herr Riegert. Herr Minister, können wir die noch nehmen? Herr Heidke, bitte. Ja, eine kurze Nachfrage dazu, das wäre auch meine Frage gewesen. Äh, Artikel 2, es heißt, äh, dass äh, im Endeffekt die Niederlande und Großbritannien eine Einigung äh, verhindert hätten. Äh, ist das so richtig? Nein, das ist so nicht richtig. Die Niederlande möchten es gerne erst später in Kraft setzen, haben aber dabei nicht viel... Äh, Zustimmung bei anderen. Und die Briten haben immer ihre, für den Finanzsektor ihre Besonderheiten. Aber da hatten wir einen Kompromiss, von dem wir geglaubt haben, der könnte gehen. Aber es gab dann eine Reihe von die gesagt haben, das muss man noch verstehen, da muss jeder Kollege nochmal genau gucken, äh, und äh, weil es sehr viele Auswirkungen hat. Und dann ging es eben nicht. Also nicht alles liegt an UK. Und ob die Niederlande alleine wegen der, weil sie eine längere Übergangsfrist finden, es dann blockiert hätten, ist auch, glaube ich, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber darauf kam es dann nicht an. Sondern man hat dann ge hat gesehen, es gibt jetzt noch so viele Einzelpunkte. Es macht keinen Sinn mit dem Kopf durch die Wand. Da muss man halt die nächste Präsidentschaft, die noch ein bisschen arbeiten lassen. Hat Football -Leaks eine Rolle gespielt? Und, äh, Bitte? Hat -Leaks -Leaks. Nein. Nein. Und äh, was sind äh, prüfen Sie das? Oder wird das irgendwelche haben? Na, ich habe bisher nicht erkannt, äh, was die Spezifika bei Football leaks aus steuerfachlicher Sicht sind. Ich meine, wir haben, wir haben den Informationsaustausch, wir arbeiten an den Beneficial Ownern, also dass wir von Briefkasten für. Wir, wir wollen die hybriden Gestaltungen vermeiden. Das, das Basismodell ist ja immer dasselbe: du machst die irgendwo. Eine Regelung, die gering besteuert wird und dann muss das irgendwo wohin bringen, wo es dann auch nicht versteuert wird. Jetzt gibt es ja auch möglicherweise die amerikanische Administration, wird ja